Hi Leute, hello again, Rocket-Wochen und wir wollen uns direkt den nächsten Vorfall anschauen. Gespielt meine ich am Dienstag um 16.30 Uhr, nagelt mich da aber nicht drauf fest. Wir starten direkt in die Partie, ich in Mittelhand, erstes Blatt. Ah, ich bin überrascht. Offensichtlich war mir am Dienstag es noch zu hell draußen, um hier auf 18 zu bieten. Da fehlte mir vielleicht der Trumpf volle in Pik. Ähm, den hätte man ja sonst mal so anteasern können, aber... Wie üblich beim Rocket, es gibt hier noch mehr Interessenten und so gesehen wäre ich hier eben sowieso nicht ins Geschäft reingekommen. Bei 24 bekommt es Spieler 2 in Vorhand, greift in einer fließenden, flüssigen Bewegung in den Skat, drückt auch sehr schnell. Karo, keine Überraschung, aber das ist eine Überraschung. Gleich erstes Spiel, gleich mal so ein Ausrufezeichen von Spieler 2. Was treibt der hier für ein Spiel mit uns? Da muss man sich ja glatt mal überlegen, mitnehmen, weil man nur zwei Trümpfe hat, oder doch den König reinlegen, weil Pik Bube sicher bei unserem Partner sein sollte und wir dann auch noch ihn in Mittelhand nehmen. Ich habe mich dann doch für den äh, Trumpf König entschieden. Es kann ja vielleicht auch mal dieser wilde Bluff sein mit irgendwie acht Trümpfen, dass mein Partner sogar nur den Pik Buben hat. Dann ähm, sah Herr Kreuz auch wirklich düsselig aus. Also dennoch, was ist denn da los? Spieler 1 lässt sich auch ein bisschen Zeit. Okay, der war vielleicht noch einen Kaffee holen. Und naja, 17 Augen, kein schlechter Auftakt in ein Karo-Spiel. So, Spieler 2 und jetzt Karo Bube. Was spielt der für Spielchen mit uns? Also das ist ja das ist ja also sehr selbstbewusst vorgetragen, muss ich sagen. Und jetzt ganz schnell die Karo 8 von unserem Partner. Das stinkt geradezu nach dem 7-Trümpfer, muss ich ehrlich sagen. Dennoch, jetzt Herz Ass wollte ich noch nicht auf den Tisch legen. Da kommt der Einstich, da kommt Kreuz von unten, Kreuz 10 bei meinem Partner, Karte klappt auf. Ja, also ähm, das hat ihn hier neun Augen gekostet. Ne? Nun, wer bin ich, äh, das zu kritisieren, wenn man hier bei diesem Format mal neun Augen quasi investiert, habe ich doch äh, gestern auch erst euch gezeigt, wie ich sogar bei vollem Bewusstsein zehn Augen nur aus Spaß investiert habe, weil ich lieber den Herz ohne zehn statt den Gang ohne vieren gespielt habe. Ähm, dagegen sind neun Augen ja geradezu harmlos. Ähm, trotzdem kann ich euch verraten, ich spoilere das schon mal ein bisschen, ich habe die Auflösung tatsächlich in der persönlichen Nachricht später noch bekommen, Spieler 2 hier ist Tiki, den ihr ja als fleißige Zuschauer meines äh, Livestreams mit Gästen auch schon öfters mal gesehen haben solltet und der hatte wirklich gedacht und wollte wohl an sich das Ding als kranklos machen beim Rocket, hätte ja auch gut funktioniert, Bauer raus oder eben Karo Ass raus. Ähm, ja, hat dann aber wohl, die Hand hat sich wohl magisch dann doch zum Karo hingezogen und dann hatte er gedacht, er hätte krank angesagt und deswegen das Karo Ass auf den Tisch gelegt. So, wir sind vorhand und jetzt gibt es natürlich kein Halt mehr hier. Die 44 müssen wir uns angucken, wir kriegen es bei 35. 35 ist natürlich auch wieder eher so, ein, ne? was soll das sein, wirklich null Hand? Glaube ich nicht, eher so ein bisschen Pik Hebel. Und naja, mit Pik Bube im Stock finden wir auch, ähm, sage ich jetzt mal, den dusseligsten Buben, den man in der Situation finden kann. Beim Herzbuben müssen wir wohl auch Grang spielen, dann wäre er aber wenigstens noch ohne Zwein und ähm, mit dem Kreuzbuben könnte man wenigstens mit dem Bauern loslaufen, also mit dem Zugbauern loslaufen. Auch hier ist meine Analyse eindeutig Augen runter, Grang mit Bauer raus, anders ist das Spiel nicht zu gewinnen. Sonst, wenn wir ohne Bauern spielen, über die Piken gehen, dann gehen wir halt fünf Stiche ab, das wenn nicht einer dusseligerweise mit Kreuzbube zuerst vorsticht, das passiert fast nie, also an sich völlig wehrlos. Und jetzt eine, so eine kleine Regeldetail, äh, ich klicke hier schon mal auf Rest Schenken in der Annahme, dass Herzbube auch noch bei Spieler 1 ist. Denn dann ist es so, wenn du ähm, aufgibst nach dem ersten Stich oder bevor du konkret die, deine Karte in den zweiten Stich gelegt hast, dann hast du einfach nur verloren, nicht Schneider und nicht Schneider-Schwarz. Und ja, wenn zwei Bauern hier dagegen stehen, würde ja sonst wirklich Schneider-Schwarz drohen. Deswegen hätte ich dann garantiert kein Interesse mehr gehabt. Jetzt habe ich aber natürlich Rieseninteresse. 17, 28. Ja, wir haben natürlich keine Schneiderschance, denn es sind beide Farben schon geklärt, deswegen hier an der Stelle noch zu stechen und erst die Flöte runterzuspielen, das wäre dann doch eher so ein bisschen Beleidigung der Gegenspieler, deswegen kürze ich hier ab, aber das erste Experiment ist also gut gegangen und naja, hier kommt schon das zweite, ich kriege es nicht für 18, krieg ich es für 24, ja, ich bekomme es und mit Karo Bube liegt vielleicht wieder der dusseligste Bube drin, den man finden kann, aber immerhin ein Bube und damit wird es ja ein richtig schönes Spiel. Kann hier wieder trefflich philosophieren, ob man den pik -König, äh, mitdrückt und ein Herzbild oder die beiden Herzbilder. Ich habe mich jetzt hier doch dafür ent äh, entschieden, dazu durchgerungen, die beiden Herzen zu drücken. Und mit beiden Tromm-Vollen kommt es mir auch gar nicht in den Sinn, den ersten einfach pik -König, abzuwerfen. Die Vollen werden einfach eingesammelt. Ja, jetzt haben wir schon äh, vier volle Heim plus die beiden gedrückten Bilder. stehen also schon kurz vor fünf. Sie haben noch Karo Ass in der Hand, haben noch Kreuz Bube in der Hand. Spiel ist also gewonnen. Ähm, selbst wenn jetzt Karo 10 auf den Tisch kommt und abgestochen wird, ähm, ist es geworden, auch wenn nochmal übergestochen wird. Alles spielt keine Rolle. Ja, Schneider wird es wohl kaum. Es ist hier der siebte Herz. Ja, aus irgendeinem Grund entscheide ich mich doch hier, die Karo 8 abzuwerfen. Also wenn jetzt Karo 10, Ass und Abstich kommt, ich weiß nicht, ob es dann schon für die anderen reicht. Wahrscheinlich immer noch nicht. Es sind immer noch genug Bilder im, im Spiel, ne? Also es sieht mir jetzt so in der Nachbetrachtung schon irgendwie ein bisschen bisschen Lachs gespielt aus hier, aber es ähm, das hat ja, wurde nicht bestraft, sagen wir mal so. Ähm, war auch kaum vorstellbar, dass das hier eine Rolle spielt. Aber ich meine, vermutlich, wenn ich dieses Ding jetzt äh, nach den ersten drei Stichen jetzt auf so eine Weise noch verloren hätte, dann hättet ihr es sehr wahrscheinlich hier nicht zu Gesicht bekommen. Das wäre mir dann vielleicht doch zu peinlich gewesen. Obwohl ja eigentlich nichts anders ist als jetzt. Ein ähm, bisschen... So, dahin gespielt habe ich dennoch, aber gut. So, da haben wir das nächste Ding. Rocket Time. Aber was ist hier los? Wieso zögere ich schon wieder? Was ist denn mit mir los? So, bei 36 gehe ich schon raus. Das kann man ja als sehr vernünftig bezeichnen, aber ist das einem Rocket angemessen? 45 äh, oder vielleicht den Karo Hand sogar. Also ich kenne hier wirklich Kandidaten, die hätten da nicht eine Sekunde gezögert. So, schnelle Kreuzlusche, wahrscheinlich blank. Oh, das kommt überraschend. Schwer 2 überlegt auch. Und wir und ihr, wir wissen es äh, zuerst bei diesem Handspiel, was im Stock liegt: Kreuz König Lusche. Stehen jetzt auf 26. Komm, bitte einmal jetzt Karo greifen. Oh, Pik Ass. Hat er ihm wahrscheinlich ein bisschen was hochgespielt: 37. Gut, aber ich meine. Karo wird er nicht gespielt haben weil er wohl beide Luschen hat in die Doppellusche nee Lusche König könnte man auch eingreifen hat er nicht getan ja ja jetzt wir brauchen noch da fällt die nächste jetzt Lusche ne wenn wir jetzt noch Trumpf 10 bekommen mit meinem Karo ass dann reicht's noch. Und genauso ist es. Es geht noch auf 60 auf. Also, das sicher jetzt ein bisschen bitter für den Alleinspieler, dass nach dem Überstich, wo ihm dann an sich mit Pik Ass 10 und König hochgespielt werden, dass er das Spiel dann immer noch verliert, weil alle vier fehlenden Trümpfe, beziehungsweise insgesamt alle fünf Trümpfe in einer Hand stehen und der Spieler dann auch wirklich die Übersicht hat, alles laufen zu lassen, und auf die Trumpf 10 zu warten und das Karo As bei mir sitzt. Das war jetzt eine ganze Menge, was da zusammenkommen musste. Aber längst geschehen, längst. In, im großen Skat-Universum im ewigen Buche notiert, das Spiel. Und da geht's schon weiter. Ja, zwei Bauern, zwei Asse in Vorhand. Karo Hand auf jeden Fall. Ja, wenn ich jetzt so angucke, denke ich, Mensch, das Ding musste doch fast auf kranken durchtreiben. Aber vielleicht denke ich mir, ich stehe schon bei 200. Bisher ist alles gut gegangen. Spieler 1 hat sich gerade einversäbelt und will sich jetzt hier vielleicht sowieso die Hörner abstoßen. Gucken wir uns doch den mal an. Okay, er wählt Herz. Das ist natürlich schade. Ähm, gucken wir, ob mein Partner was stechen kann. Auch nicht der Fall. Sitzt auch falsch rum und eine Karolusche gedrückt. Deswegen fällt jetzt schon die 10. Es ist der Sechstrümpfer ohne Vieren. Ja, den werden wir wohl nicht mehr schlagen können. Pik 7 im Abtrag. Ich werfe jetzt hier relativ schnell, vielleicht ein bisschen motivationslos schon das Kreuz Ass. In der Nachbetrachtung, es ist natürlich, ähm, Spiel 1 hat nur noch einen Trumpf, also hat er noch drei dunkle Karten. Dass er jetzt wirklich Pik 10 König Dame in der Hand hat, kann eigentlich nicht sein. Denn dann hätte er ja äh, statt den Trumpf hier zu spielen, ähm, Pik gespielt, Pik 10 oder König oder was, um sich da die Stiche hochzuspielen. Deswegen ist das eigentlich gar nicht möglich und so gesehen äh, Kreuz Ass vielleicht durchaus ein bisschen fragwürdig. Vielleicht muss ich da erstmal eine Lusche oder was tatsächlich reinlegen, um dann ähm, die Asse wirklich selbst noch nach Hause zu bekommen. Oder eben tatsächlich würde ich das Pik Ass laden. Ähm, tatsächlich hätte das alles hier keine Rolle gespielt, denn ähm, Pik 10 war im Keller, Trumpf Ass war noch da. Spieler hätte immer gewonnen. Trumpf Ass tatsächlich gefunden, also Spieler 1 hat hier wirklich Gas gegeben und genau richtig und wichtig den sechsten Trumpf aufgenommen. Mit dem Herz Ass hätte ich natürlich den Grang auch gerne vorgetragen, obwohl die Bauern dagegen standen. Aber ehrlicherweise muss man sagen, wahrscheinlich wäre ich ohnehin nicht rangekommen, denn Spieler 1 nach dem Verlustspiel, ich glaube, der hätte das Ding auch auf 50 durchgezogen. Und nun, Grang Hand hatte ich wohl wirklich nicht beziehungsweise da hätte ich dann, ohne das Herzast wäre ich dann sicher zu kurz gekommen, gegen die beiden Jungs. So, wieder ein Ansatz, ne? Aber zwei sind schon interessiert, schon eher wirklich ein sehr schlechter Ansatz. Auch den, man kann ihn auch ein bisschen mehr reizen, ne? Ich war wohl wirklich, äh, es war mir wohl am letzten äh, Dienstag um die Zeit noch ein bisschen zu hell draußen. Da habe ich an einigen Stellen wirklich die Füße für rocket verdächtig äh, stillgehalten. Aber gut, der Herzhand, wo ich keinen Trumpf habe und drei volle, der muss ja auch erstmal, also ich bin sehr interessiert, ne? gegen die 22er Reizung ähm, von meinem Partner, dem trauen wir also auch noch was zu. Das kann auch sehr leicht, können das 40 Punkte werden. Ah gut, der Stich gefällt mir natürlich nicht, aber es nützt ja nichts. 15, Herz 10. Oh, was ist denn hier los? Ähm, ja, wahrscheinlich schon ein 7-Trümpfer oder sogar ein 8-Trümpfer oder ein Trumpf liegt. Mein Partner könnte noch das Trumpf Ass haben und dann trotzdem aus beiden Trumpfvollen den, die 10 erstmal gespielt haben, um mir noch einen Abwurf zu ermöglichen. So gesehen, funde ich hier auch direkt die Karo 10, falls Trumpf Ass im Siegssinne noch bei meinem Partner ist. Ja, da fliegt die äh, Karo Lusche und ja, jetzt kommt Karo hinterher. Ich stehe wieder da wie, äh, wie Hein blöd, weil wir jetzt nicht aus dem Schneider gekommen sind. An sich war die Partie halt sowieso Schneider, wenn Spieler 2 nicht den äh, Trumpfzug macht, sondern direkt Karo spielt, dann muss Spieler 1 noch die Lusche mitbedienen. Jetzt sind wir wirklich nur deswegen Schneider geworden, weil ich dann da ähm, auf den nächsten Trumpf äh, einfach auch noch den falschen Vollen durchgeladen habe. Gut, im Sieg-Sinne verständlich. Trumpf Ass liegt auch tatsächlich. Tiki wird's gefreut haben. So, Sechs Spiele, also bergfest hatten wir schon. Das geht ja immer schnell. Ähm, wenn du ein paar Spiele nichts bekommst, dann, ähm, ja, dann ist schnell schon wieder, ändert sich die taktischen Rahmenbedingungen. Ne? Also 200 nach drei Spielen, das ist sehr ordentlich ähm, nach dem siebten Spiel. Die 200, das ist schon wieder, äh, da muss noch was kommen. Hier wird wieder ein schöner Springergang gespielt, wo die Bauern kommen. Sonst wird es sicher auch ein bisschen schwieriger wo kein Karo und kein Pik da war. Aber das sind natürlich kranks Die nimmt jeder und muss man auch beim Rocket einfach versuchen. Da kann ich überhaupt niemanden Vorwurf machen. Aber es ist auch klar, Spieler 1, der ist jetzt auf dem Gas und da müssen wir jetzt ein bisschen gegenhalten. Immerhin, Vorhand, die beiden Alten und ein Ass. Der Nächste steigt ein. Ich war selber schon im Gefühl, ich bin hier ein bisschen zu vorsichtig. Nehmen wir wenigstens den Null mal raus. Ehrlicherweise, eigentlich habe ich hier vier Könige in der Hand, ne? Und nicht viel mehr. Also, wir sollten auch nicht allzu unglücklich sein, dass wir es nicht bekommen haben. Und gucken uns jetzt ein Herzspiel an. Aufgrund der Reizung, Karo geöffnet, Stechfarbe gefunden. Oh, ein Achttrümpfer. Ein Achttrümpfer. Ist das nicht schön? Gut, ich habe mir gedacht, beim Achttrümpfer wird er nicht die einfach bestellte Kreuz 10 haben. Also, muss ich meinen vollen mal spielen. Da ist er auch weg. Dann hat er also definitiv noch zwei Picken dabei. 22 Augen liegen. Ja. Karo 10 offenbar auch gedrückt, sonst wird die hier reingetan. Also wenn er Pik Ass hat und bei uns ist weder Kreuz 10 noch Karo 10, dann können wir ohnehin nicht rauskommen. Also spiele ich mal darauf, dass mein Partner noch Pik Ass hat oder eben die Kreuz 10 wenigstens unterwegs ist und mein Partner hat das Pik Ass. Also so sind wir noch sicher rausgerobbt und Ach, Karo 10 war nicht mehr im Spiel. Äh, die war ja im ersten Stich weg. Danke. Aber immerhin. <lacht> Nachträglich habe ich es dann auch wieder gemerkt. Das zu meiner Verteidigung. So, Spiel 9. Und ich schaue wieder in eine üble Karte. Übel. Das ist so ein Blatt, das kann einem eigentlich wirklich schlechte Laune machen. ne? Könnte einem schlechte Laune machen, wenn man nicht gerade sein Lieblingsspiel spielen würde. Wo man sich natürlich nicht durch ein paar wachsene Karten ans Bein lässt. So, was ist denn das jetzt hier für ein Karo? Trumpf Ass bei meinem Partner. Der wechselt. Trumpf 10 bei meinem Partner. Der wechselt erneut das dritte Ass beim Alleinspieler. Und ja, Trumpf Pik 10 ist schon hoch. Mal gucken, dass irgendwie, dass der dreimal die Farbe wechselt. Ähm, nennt mich ein äh, Klugschwätzer. Ich habe hier jetzt kurz drüber nachgedacht, ist das dieser Viertrümpfer ohne Dreien. Hat mein Partner noch den pik Buben und deswegen habe ich hier schon den Kreuz Buben vorgezogen. Und irgendwie, ich habe es glaube ich nicht konsequent genug zu Ende gedacht, wenn es nicht dieser Viertrümpfer ist. Wenn es entweder ein Fünftrümpfer ist, äh, dann sieht es natürlich dusselig aus, ähm, aber dann wäre es selten so, dass dreimal die Farbe gewechselt wird. Und wenn mein Partner eben äh, jetzt den, den Trumpf König noch hat und es ist der Viertrümpfer mit Karo und Pik Bube. Da habe ich plötzlich, irgendwie hatte ich diesen Gedanken. Das kann aber eigentlich nicht sein, weil dann hätte er ein anderes Spiel gewählt, hätte einfach die beiden Karos gedrückt. Und deswegen ähm, habe ich hier die Chance verpasst, wirklich mal einen außergewöhnlichen Zucht zu spielen. Mit Kreuzbube rauf, Pik Bube vom Partner, mit dem Herzbuben den letzten Trumpf abholen und dann die Pik 10 hinterher, weil genau jetzt passiert das, was du nicht sehen willst. Er sticht die Pik 10. Allerdings muss man sagen, er hatte Herz 10 noch im Keller. Er war so stark, dass er jetzt mit 84 Augen gewinnt. Und auch wenn ich es halt andersrum gespielt hätte, hätte es für uns nicht gereicht. Ähm, dennoch äh, habe ich hier die Chance verpasst, mal einen, außer, eine außergewöhnliche Spielübersicht äh, zu zeigen. Ähm, das hat mich an der Stelle in dieser Serie fast am meisten geärgert, weil ich wirklich diesen Kreuzbuben schon in der Hand hatte und das war der richtige Instinkt, das war die richtige Idee. Und dann habe ich ihn irgendwie im, in der Geschwindigkeit doch wieder äh, die Idee verworfen, weil ich irgendwie dachte, das sieht wirklich peinlich aus, wenn, wenn du rausnimmst und der allein schon den Pik Buben hat. Und man sollte eigentlich nie so spielen, dass also man sollte nie Angst haben, sich zu blamieren, sondern lieber einfach coole Züge bringen, finde ich, ähm, Deswegen, darüber habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber anyway, nächster Gang jetzt bei Spieler 1. Und naja, unsere 200 Punkte, die sind nicht mehr so viel wert. Es kommen nur noch zwei Spiele. Ähm, Tiki hat ein bisschen vorgelegt. Jetzt kommt Spieler 1 aus dem Gebüsch gehüpft. Also, ähm, diese Serie ist wohl eine, wo ich halt einfach ja, so als Statist mitlaufe. Ne? Mitgespielt, der olympische Gedanke, dabei sein. Spieler 1 überlegt eine Ewigkeit. Dann kommt Pik 7. okay. Karte jetzt mal. Mensch, du, wir sind hier auf Sendung. Und nach so einer Serie bei so einer aussichtslosen Gegenkarte, da willst du eigentlich nur, dass es schnell vorbeigeht. So, jetzt bin ich aber auch hier ein bisschen piefig. Ich sage, komm, freiwillig kriegst du von mir jetzt kein Bild. Vielleicht habe ich gedacht, hat mein Partner ja zwei Bauern. Vielleicht ist das wieder so ein äh, Springer Grang. Und ähm, da will ich dann wirklich nicht voller, volles Und-Bild auf dem Tisch liegen. Spieler 1 überlegt, überlegt den Stich. Okay, von unten. Das sieht nicht nach Springergang auf. Ja, und da ist es ein Gang mit 4 Schneider. Mensch, du. Jetzt bekommt der auch noch so ein fettes Brett und ich bin plötzlich, ich habe plötzlich die rote Laterne hier am Tisch. Ja, was ist denn hier los? Spiel 11, das geht mir ja gegen die Ehre. Jetzt müssen wir was tun. Letzte Chance hier noch eine gute Serie draus zu machen. Da brauchen wir dieses Spiel und das nächste. Ja, es hilft ja jetzt nichts, ne? Der geht. Die Reizung geht auf jeden Fall, äh, will ich auf jeden Fall halten. Ja, man kann auch sicher reingucken zum Grang, aber ist das gegen 36 noch so klug? Hm, wahrscheinlich nicht. Herr Zandt, sicher die solidere Variante ist natürlich schlecht genug, das Spiel. Ne? Baustellen und Drohungen überall an allen Ecken brennt es Lichterloh. Mal gucken, ob wir mit dem Vorfall hier durchkommen. Naja, eine... 40 bis 50 Prozent Chance gebe ich dem vielleicht. Aber es darf jetzt kein großes Unglück passieren. So, Spieler 1. Ich weiß nicht, der hat, glaube ich, nebenbei noch irgendwie den Fernseher laufen lassen oder irgendwelche anderen Dinge gemacht. Du denkst erst, was hat, macht der denn? Hat der alle 6 Trumpf dagegen? Ähm, was überlegt der denn? Oder hat der gar keinen Trumpf? Warum kommt keine Karte? Und dann kommt die Herz 8. So, ein Pik Dame ist natürlich wirklich die übelste Karte, die du sehen willst. Ne? Das Ding kannst du hier eigentlich nicht schneiden. Es ist fast klar, dass du von hinten nicht irgendwie die 10 bekommst. Entweder du kriegst einen Abstich oder du kriegst die 8. Und den König kriegst, kannst du dich an sich schon abfeiern. Üble Karte in dem Fall, weil es mich in der Achillesferse trifft. Okay. Versuchen wir jetzt mit dem Bauern, dass Spieler 1 rankommt, dass idealerweise nicht Pik hinterherkommt. Und jetzt Überraschung, Überraschung. Pik wurde blank aufgeschlagen von Tiki. Es liegt auch nicht 10 oder König. Und noch überraschender, Kreuz, Ass und 10 wird da durchgepfeffert. Also die 36er Reizung von Spieler 1, da kann ich gleich noch ein paar Worte zu verlieren. Immerhin, es kam jetzt nicht Karo 10 und das bedeutet, mit diesem Stich hat die Gegenpartei ganz kurz vor 60, aber sie hat noch nicht 60 komplett. Das heißt, wenn jetzt Kreuz König liegt, wenn jetzt Kreuz König liegt, eigentlich muss ich jetzt Kreuz 8 spielen, falls Kreuz 7 und 9 noch verteilt sind und Kreuz König liegt, oder ich muss halt einfach durchziehen und hoffen, dass am Ende, also Kreuz 8 muss den Stich machen. Kreuz König liegt nicht und damit leider verloren. Und wenn ihr es euch auch so ging, dass ihr im Laufe dieses Spiels jetzt irgendwie so ein bisschen irritiert wart, aufgrund der Reizung von Mittelhand, 36, und der hat plötzlich ähm, weder Kreuz als 10, noch hat er Kreuz überhaupt lang. Ich habe mir das dann auch jetzt gerade mal überlegt, der hat also allen Ernstes die beiden Alten Kreuz Lusche König, Herzlusche Karo 10 bestellt, ich glaube mit Lusche oder Dame, und Pik 10 König 8. Also damit 36, mit den beiden alten und im Prinzip Pik 10 als ganzen Stolz, Pik 10 und Karo 10, keine 6 Trumpf, in Mittelhand. Das ist da jetzt mal selbst für Rocket-Verhältnisse ganz schön steil gegangen, er weiß halt auch, bei 300 Punkten, beziehungsweise jetzt mit den 40 hat er ja erst 300, war das auch seine letzte Chance, eine All-In-Reizung nach dem Motto. Da muss dann schon Bauer-Ast drin liegen. Also er hätte natürlich auch gnadenlos verloren. Für mich ärgerlich mit dem Herzkönig im Stock hätte ich bei einer reellen Reizung natürlich den Herz gewonnen. Ja, aber manchmal ist halt auch Regen in Panama. Ne? So, und jetzt, da kriegst du aber natürlich dein schon ein bisschen rauchweichen. Jetzt also bekommt der ausgerechnet zur Belohnung noch einen Grang hinten dran, wo auch noch die Buben verteilt kommen. Da könntest du schon Knochen kotzen. So, wir gucken uns den mal an. Ich denke mal, mit wo die Bauern verteilt kamen, gute Chance, dass er Pik 10 gedrückt hat. 30 Augen, okay. Das sieht gut aus. Schneider frei, Ziel erreicht, 40 Augen. Naja, ja, was wird denn jetzt noch passieren? Immer noch unser Stich, 47, okay. Karte geht noch nicht auf, ist da noch was drin für uns? Jetzt hinten Herz 10 rein oder so, oder doch, na, Pik 10 kann ja nicht sein, aber Herz 10 vielleicht, nee, muss noch bedient werden, 50. Aber die Karte klappt immer noch nicht auf und so langsam dämmert bei mir, sag mal, kann das ein Grang des Irrsins sein? 20 Augen runter und zweimal erst zu dritt, mit anderen Worten, hat mein Partner jetzt vielleicht noch einen Karo-Stich im Blatt? Das werden wir uns jedenfalls jetzt mal anschauen und dafür muss ich ihn dann natürlich jetzt mit der Kreuz 7 in das inzwischen blank stehende Ass einstellen. Und ja, das sieht doch gut aus. Was macht er denn? Was ist denn da? Ist es denn die Möglichkeit? Ja, hinten raus als Wiedergutmachung, als Retourkutsche, diesen Gang umgebogen und damit die rote Laterne doch noch abgegeben der Gang hatte ja seine Berechtigung. Die beiden alten, zwei Asse in der Hand zu dritt und 20 Augen im Keller. War jetzt halt Pech, dass ich wirklich zweimal direkt auf die Lusche, dass wir da zweimal die 15 Augen nehmen, dann beide anderen Farben dritt stehen, wir es auch so ein bisschen hin und her spielen. Und tatsächlich in dem Moment, wo er die Kreuz-Lusche abgeworfen hat, da kurz vor Schluss, wenn er da aus As-Dame, hat in Karo noch As-Dame, in Kreuz noch As-Lusche, wenn er da die Karo-Dame abwirft, dann können wir halt nicht mehr gewinnen, weil er dann meine Kreuz-10 halt bekommt. Es war vielleicht bisschen schwer zu antizipieren, wer hat dann zuerst blank gespielt, wer hat dann als zweites blank gespielt ähm, von Tiki und mir, aber wenn man da ganz tief reingeht, äh, vielleicht in den Tank, dann hätte man drauf kommen können, aber letztlich ähm, äh, ja, ja, wie gesehen, äh, mit verdeckten Karten nicht so ohne weiteres drauf zu kommen. Jetzt wirklich für ihn ein bisschen unglücklich, den auch noch zu verlieren. Äh, Tiki nimmt nochmal die 40 Punkte mit für 450. Am Ende einfach zu kleine Spiele bei ihm und ähm, ja, eine 450 ist zwar solide, aber wird üblicherweise am Ende auch gerade eins der ersten Streichergebnisse sein. Also an dem Tisch einfach nicht, ergebnismäßig nicht so viel los. Trotzdem glaube ich wieder mal ein paar spannende Spiele also und auch der Beweis, ja, natürlich läuft das bei mir auch manchmal scheiße und dann funktioniert das ein oder andere Experiment auch mal nicht. Dennoch äh, Spaß gehabt und natürlich nicht aufgegeben, sondern gleich ins nächste Turnier wieder investiert. Und da kamen dann die 560. Also ähm, ja, eine schöne Achterbahnfahrt. Hoffe, ihr hattet auch euren Spaß dabei. Bleibt dran und wie immer, gut blatt.